Seid ihr alle da? Ja. Okay, also heute gibt es eine kleine Einführung zum Thema Klavierbau. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist wirklich nur eine Einführung. Das fällt jetzt sehr viel weiter und ich habe mich am Riemen gerissen, das irgendwie ein bisschen kurz zu halten, damit wir heute Abend noch durchkommen. Äh, grundsätzlich geht es darum, einfach mal zu verstehen, wo das Klavier herkommt und wie es funktioniert. <lacht> Na? Das ist nicht so weit. Ein bisschen langsam. So, das ist so ein bisschen hier unser Fahrplan für heute. Wir haben einmal eine kurze Begriffserklärung, woher das Wort Klavier überhaupt kommt oder das Wort Piano. Dann eine kurze Geschichte, da werde ich mich wirklich kurz fassen. Die ist sonst, also das war das langweiligste Thema bei den Prüfungen immer. Danke. Okay. Ähm dann ein bisschen was über mein Berufsfeld, weil ich meinte, das wäre interessant, weil die meisten nicht wissen, was ich eigentlich tue als Klavierbauer. Und äh, dann ein bisschen was über den Aufbau. Die akustische Anlage, sprich der, der ganze Kasten, der da so steht, ne? aus welchen Teilen ist der gefertigt und wie sitzen die zusammen. Die Mensuration, das ist, meint die Seitenanlage, die Länge der Seiten und äh, wie die berechnet wird. Und ja, zu der Mechanik halt eine Kleinigkeit, das wird dann ein bisschen komplexer. Also, der Begriff Klavier oder Piano kommt jetzt von Bart Romeo Cristofori. Das war so der Urvater des Klaviers. Der hat das erste, den ersten Hammerflügel erfunden. Also das erste Mal, dass wirklich irgendwas gegen die Seite geschlagen hat. Ein Tasteninstrument, was gegen die Seite schlägt. Und das gilt so allgemein als die Geburtsstunde des Klaviers. Das ist jetzt gerade mal 300 Jahre her. Das Klavier ist gar nicht so alt vom Instrument her. Das erste Klavier nannte er dann afi cembalo di nuova invenzione che il piano e il forte Das heißt, neue Erfindung des Cembalo, was laut und leise spielen kann. Vorher konnten die Instrumente nämlich nur auf einer Lautstärke spielen, in der Regel. Das war jetzt also eine ganz große Neuerung. Das wurde dann, weil wir alle faul sind, piano forte und jetzt heißt es nur noch piano, also eigentlich, was wir als piano nennen, heißt einfach nur leise ist mittlerweile so der allgemeine Begriff geworden. Das Wort Klavier benutzen wir ja auch. Vom Begriff Klavis, lateinisch Schlüssel, bezeichnet die Tasten allgemein. Also alles, was Tasten hat. Früher gab es dann auch Klavichord, Klavichembalo, Klavis und so. Also alles dieses Klavis, das ist immer ein Tasteninstrument gewesen. Auf Englisch heißt Tasto übrigens Key. gibt es ja auch als Tasteninstrumente das Keyboard. Sowohl musikalisch, als auch das, was ihr jeden Tag in der Hand habt. <lacht> so, am Anfang war, ein bisschen Geschichte, am Anfang war das Monochord. Äh, streng genommen ist das noch kein Musikinstrument, sondern einfach nur ein Kasten. Äh, eine Seite drüber gespannt und in der Mitte dieses kleine Dreieck hier. Das ist ein kleiner Keil, der sich unter der Seite, unter der Seite verschieben lässt. Da konnte man dann sehr gut Experimente machen zur Forschung zum Beispiel, akustische Experimente über Seitenverhältnisse und so und die Hälfte der Seite, die klingt dann genau eine Oktave höher und so Sachen. Pythagoras war da zum Beispiel ganz groß. Da konnte man noch nicht wirklich Musik drauf machen, aber das ist ja der Urvater aller Seiteninstrumente. Dann als nächstes kam das Klavikord. Das ist ein Instrument, das hatte schon Tasten, Klavis, ja. Und äh, da wurden dann am Ende der Tasten da, da oben, diese dunklen Punkte, das waren Tangenten, die gegen die Seite gedrückt haben. Noch nicht geschlagen, sondern einfach nur gegengedrückt. Im Prinzip der gleiche Effekt, wenn man bei der Gitarre einfach die Seite runterdrückt, ohne die Seite anzuschlagen, gibt es ja eben trotzdem einen Ton. Ne? War aber eben auch relativ leise und das war dann wirklich nur so ein Wohnzimmerinstrument für ein bisschen Klimper, also gleichzeitiges Abgreifen und Anschlagen mit einer Tangente. Der nächste hier, das ist ein Cembalo. Der hat jetzt schon Tasten gehabt mit solchen Springern am Ende der Taste. Da war ein kleiner Kiel dran aus Leder oder, oder Rabenfeder bevorzugt. Und die haben die Seite dann wirklich angezupft. Das heißt, die Seite hat wirklich einen Impuls gekriegt und konnte danach frei schwingen. Das war äh, natürlich deutlich lauter. Die Instrumente wurden dann auch größer. Das ist jetzt schon von der Form her sehr ähnlich dem heutigen Flügel. Ja. Somit auf der, auf der unteren Seite lang und auf der oberen Seite kurz. Und da, die Form ist äh, physikalisch gegeben durch die langen und kurzen Seiten im Bass und im Diskant. Dieser Herr Silbermann übrigens hier, der war Orgelbauer. Und der Orgelbauer äh, hat dieses Cembalo gebaut. Ähm, das war damals eher noch ein Überinstrument für Organisten. hatte ja nicht jeder so eine, eine Orgel oder was zu Hause stehen. Und wenn man dann so ein Cembalo hatte, das war leicht, das konnte man sich ins Wohnzimmer stellen, hatte genauso Tasten wie die Orgel, also hat man dann war das eher so ein, eher anfangs noch ein Überinstrument. Es wurde aber immer selbstständiger, immer als eigenständiges Instrument äh, verwendet, zum Beispiel zur Orchesterbegleitung bei Kammermusik oder so. Es war ja noch nicht so laut, also großes Orchester gab es da noch nicht. Und äh, wurde dann immer eigenständiger und äh, ja, hatte aber nur eine Lautstärke. Also wenn man es angezupft hat. Ich war es einmal angezupft und fertig. Ne? Also man konnte nicht durch, ein, durch festeres Anschlagen oder was eine größere Lautstärke erzeugen. Das ging da noch nicht. Bei, beim Loslassen hat es dann wieder ein... Also es ist wieder unter die Seite drunter... Genau. Und wieder eingehakt und so. dieser, dieser Kiel, der diese Seite angeschlagen hat, der war in so einer Feder aufgehängt. Hm. Und der war unten schräg angeschnitten. Das heißt, wenn er einmal angeschlagen hat, dann kam er wieder rüber, dann ist er so weggerutscht und ist wieder drunter gerutscht. Das war das. Also grundsätzlich fragt immer, gell, wenn ihr Fragen habt, weil es ist... Wenn es euch interessiert, gleich los. Warum hat das Cembalo zwei Manuale? Es gibt auch einmalige es gibt auch drei Manuale. Also es gibt verschiedene Bauweisen. Das ist jetzt. Äh, sind wir schon beim Hammerflügel? Was macht dann das, das, ist das zweite Manual? Was da anders? Ach so, ähm, es gibt äh, Doppelbeseitungen bei dem Cembalo. Also man kann, man hat lange Seiten drin und direkt neben dieser langen Seite quasi ist eine Seite, die ist nur halb so lang. Das heißt, das obere Manual schlägt dann die kürzeren, also es die kürzeren Seiten an, das untere Manual die längeren Seiten ähm, und so kann man dann ähm, eine Oktave versetzt spielen sozusagen. Man kann sie dann auch koppeln, dass man, wenn man nur eine Taste drückt, dass sich beide Manuale bewegen und beide Seiten angeschlagen werden und solche Schichten. Also man konnte dann, das war das Einzige, wo man die Lautstärke so regulieren konnte, dass man halt die Oktave gleich mitbenutzte oder so ähnlich. Ne? Dann wurde es dann ein bisschen lauter. Aber von der Idee her hatten die immer nur eine Seite erstmal pro Ton. Richtig. Beim Cembalo hat das kommt dann später beim Klavier noch, da haben wir mehr, aber beim Cembalo haben wir nur eine Seite pro Ton. Eine Seite pro Taste. Es sei denn, es wird gekoppelt, ne? dass dann halt beide Tasten sozusagen gleichzeitig bewegt werden. Die Anordnung der Tasten ergibt sich einfach nur, was praktischer ist. Die, äh, die, die dunklen Seiten. Äh, die Seiten praktisch in der Größe absteigend anzuordnen? Oder gibt es irgendeinen Grund, warum die so angeordnet sind? Dass, dass der Bass links ist und der Diskant rechts? Oder ja, zum die? Beispiel? Oder die ja, also irgendwie musste man es ja wohl machen. Ne? Ja, <lacht> ich ja, glaube, ja, glaub so, okay, wir machen einfach von ganz dunkel bis hell. So. Ja, klar, also das macht ja Sinn, dass die in einer Linie liegen. Ja? Dass du dann Melodien rauf und runter spielen kannst. Nach oben wird es halt heller vom Ton her. und nach, also oh, okay. das wäre die Alternative, das durcheinander zu machen? Oder? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwas über bessere eine Melodie. Da muss man bestrechen. Ja, ja, also was es da tatsächlich gegeben hat, mal äh, vor einigen Jahren, da hat ein Klavierhersteller oder mehrere haben das schon probiert, da eine Linkshänderflügel gebaut. Da haben sie einfach alles spiegelverkehrt gebaut. Das heißt, der Bass war dann oben und äh, also gut, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist. Es gibt, also, man muss dann natürlich alles umlernen, ne. Aber ist eigentlich Quatsch. <lacht> Aber so ist die Seite. Halt. Also unten auf der rechten Seite, wenn die linke Seite, Entschuldigung, linke Seite ist Bass, ne. Und rechte Seite ist Diskant, also da geht der Ton halt hoch. Ja. So, mache ich weiter. Als nächstes hier, das war hier unser Christofori, ja, den wir am Anfang hatten, der Hammerflügel. Das ist jetzt auch ein Modell von Silbermann. Unserem Orgelbauer, das war einer so der Pioniere, was das angeht, der hat sehr viel gemacht und sehr viel entwickelt auch. Das ist jetzt das erste Instrument, der Tasteninstrument, wo dann wirklich ein Hämmerchen von unten gegen die Seite schlägt. Das heißt, der Ton kann beeinflusst werden nach Kraftaufwand. Wenn man nur, nur leicht anschlägt, dann ist der Ton eben leiser und wenn man feste schlägt, kommt der Ton eben lauter. Ähm, ist noch nicht zu verwechseln mit dem Flügel von heute. Der war noch wesentlich leiser und hat auch einen anderen Klangfarbe gehabt. Also da drin, das ist alles Holz, mit Holzrahmen und so. Da waren die Seiten sehr viel dünner auch. Ne? Aber hier haben wir dann auch schon Doppelbeseitungen zum Beispiel. Also da schlägt dann auch ein Hammer mal zwei Seiten an, statt immer nur eins. Und das wird also deutlich lauter. Und da wird das Instrument dann auch ein äh, ja, Solo-Instrument, so nach und nach, dass man dann wirklich ähm, sehr virtuos drauf spielen kann und sehr gefühlvoll. Und es gibt auch sehr viele... also da, gab es dann ganz andere Möglichkeiten zu komponieren auf einmal. Also man so, so im Barock und früher und so, da war ja alles irgendwo mehr oder weniger eine Lautstärke. Ne? Und äh, so jetzt konnte man mit dem Flügel alleine, mit dem Klavier alleine, äh, unterschiedliche Dynamikstufen machen. Und entsprechend, die Komponisten haben es dankbar natürlich angenommen. Es hat nicht auf sehr viel mehr Freiheiten, was das angeht das ähm, von Metallseiten oder noch Darmseiten? Die, sind, äh, die haben Metallseiten. Alle, von Anfang an eigentlich Metallseiten. Die Darmseiten sind mehr so Streichinstrumente, glaube ich. Also die ja, so ja. Klavier- und Tasteninstrumente sind immer Metallseiten, aber unterschiedliche Metalle. Also wir haben jetzt im modernen Klavier- oder Flügel Stahlseiten drin, mit Kupfer umsponnen. Bei den historischen Instrumenten hier, Hammerflügel, Cembalo und so, das sind dann auch Messingseiten dabei oder Kupfer oder was auch immer, ne? auch umsponnen und verschiedene, mit Eisen umsponnene, also ganz verschiedene Materialien die dann unterschiedlichen Klangcharakter haben. Das heißt, die Leute hatten damals schon die Möglichkeit, Drähte so fein auszuziehen, dass man sie als verwenden ja. konnte, mit Ja, das schon. Mhm. Also es gab früher regelrechte Wettbewerbe, also gerade wenn es jetzt, wenn wir jetzt weitergehen zu den modernen Klavieren, wie viel Zugspannung so eine Seite aushalten kann. Mhm. Auf den Messen regelmäßig wurden dann halt solche Maschinen aufgestellt, eine Seite eingespannt und gib ihm und äh, wessen Seite als letzter reißt, der hat gewonnen, ja. <lacht> das ist dann, äh, da komme ich jetzt gleich zu. Ähm, als nächstes, das wollte ich noch lustig zeigen, also das trieb dann schon sehr lustige Blüten dann <lacht> das waren jetzt alles noch Instrumente, die mehr oder weniger im Wohnzimmer standen, ne? für, für kleinere Geschichten und äh, auch so für die, für die Damen der Gesellschaft und so, die hatten dann immer also das ist jetzt zum Beispiel ein Nähkästchen ne? das ist ein da ist unten eine Schublade wo sie dann ihre Fäden und ihre Nadeln drin haben, oben drüber ist es dann halt äh, ein kleines Klavier oder ein ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt so eine Mechanik ist. Ähm, und da, da haben die dann halt zusammengesessen, die Damen, und haben Kaffeekränzchen gehalten und zwischendrin halt ein paar Volksliedchen geklimpert. Ich meine, das hat, das weiß ich, drei Oktaven. da hat man natürlich nicht so viel Möglichkeit hier pianistisch. Da ging es wirklich nur so um ein bisschen Melodie machen und ein bisschen Musik machen, während man genäht hat. Und lauter solche Sachen. Also würde jetzt auch ein bisschen den, den Rahmen sprengen. Naja. Also diese Instrumente, die wurden also immer solistischer und äh, da man, äh, ja, da man auch immer zum Beispiel mit einem Orchester zusammenspielen wollte, wurde der Wunsch dann natürlich laut, die sollen lauter werden. Dieses Cembalo oder auch diese Hammerklavier sind relativ leise. Wenn man dann mit Streichern zusammenspielt oder mit einem größeren Orchester, dann gingen die schnell mal unter und deswegen haben sie dann... Äh, kam es dann zu dieser Stahlseitengeschichte. Je mehr Spannung so eine Seite hat, desto lauter klingt sie dann auch. Jetzt ist aber das, äh, die Instrumente, wie wir sie jetzt hatten in der Bauform, äh, das ist ja alles Holz. Und diese große Spannung halten die gar nicht aus. Die, die kollabieren dann halt. Die gehen halt kaputt. Und deswegen äh, eine der großen Neuerungen ist dann so der moderne Flügel. Das ist einer der ersten modernen Flügel, von Mand und Olbrich, das ist um die Jahrhundertwende. Der hat jetzt eine englische Stoßzungenmechanik, also eine Weiterentwicklung zu der normalen Hammermechanik. Also da sind jetzt größere Hämmer drin, das sind dicke Seiten drin mit viel Spannung und vor allem hat er jetzt eine Gussplatte, also eine aus, äh, aus Grauguss gefertigte Metallplatte drin, die die großen Zugkräfte aufnehmen. Sonst, also auf Holz alleine, auf Holzrahmen alleine funktioniert das nicht mehr. Jetzt werden die Seiten dann, da haben sie ja nicht nur zwei, sondern auch drei Seiten zum Beispiel, vor allem hier also in der Mittellage und hier oben zum Diskant, da sind sie dann dreiseitig. Ähm, also jeder Ton hat dann drei Seiten, die gleichzeitig angeschlagen werden und den Bass unten dann zweiseitig oder sogar einseitig. Du also, sind das sind mehr Tasten als beim modernen Klavier? Ne, das sind 80, oder 85 Tasten in dem Fall. Also der Umfang der Klaviatur, der ist vom Cembalo her natürlich größer geworden. Der hat jetzt 85 Tasten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und der moderne Flügel heute hat 88 Tasten. Der hat also oben im Diskant hat er noch mal da noch mal drei Tasten mehr. Und es gibt dann noch ganz große Flügel, so der Bösendorfer Imperial oder so. Der hat dann unten im Bass nochmal mal drei bis fünf Tasten mehr. Also da geht es wirklich nur um die Erweiterung des Resonanzbodens. Die Töne unten spielt man tatsächlich nicht mehr. Die sind auch beschissen zu stimmen, by the way. <lacht> Ja, noch eine Neuerung ist, ähm, klar, die Stahlseiten und dass die Seiten kreuzseitig bezogen sind. Also der, das ist, äh, sehen wir nachher nochmal in der Mensur. Aber hier in Diskant und Mittellage, da laufen die Seiten so nach links hinten rüber und im Bass dann in die andere Richtung so schräg rüber. Also die ist auf zwei Ebenen laufen die übereinander. Und das äh, gibt dem Ganzen mehr Stabilität, dass sie nicht alle in die gleiche Richtung ziehen, sondern quasi so überkreuz gespannt sind. Das sehen wir nachher nochmal genauer. So, das ist jetzt der moderne Konzertflügel. Das ist jetzt von Steinway Sons. der gehört zu den besten Herstellern. Manche, viele sagen der beste überhaupt, die machen hervorragende Fliegen. Und das ist so der klassische moderne Konzertflügel, den schwarz lackiert meistens heute. Ja. Also früher war das oft so, dass die Cembali und so auch schön bemalt waren. Das waren ja richtige Kunstwerke zu Hause. Da waren Gemälde drin, innen im Deckel und außen und auch Schnitzereien und Füße und gedrechselt und was nicht alles. Aber die, heutzutage sind die halt sehr schlicht und schwarz lackiert. Das kennt jeder, die Klavierlack, ne? gibt es mittlerweile auch in Küchen. Und äh, das soll jetzt natürlich von der Musik nicht mehr ablenken. Also man ist jetzt heutzutage darauf, der Pianist bringt da eine Kunst auf die Bühne. Da soll jetzt der Zuhörer sich wirklich auf die Musik konzentrieren und nicht darauf, dass da ne, noch das Bild bewundern nebenbei. Das ist einfach so der, der Zeitgeist, der sich da wandelt. wie so ein Konzert Das kommt auf die Qualität an. Also der hier, ja, ich wünsche, ich hätte so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Listenpreis ist. Sowas wie 80.000 oder so. Ne? 80, 90.000 wird er jetzt kosten, wenn man es gar nicht wusste. Ja. Ja. Ja, gut. ja gut, überlegt euch mal, was ein Ferrari kostet. Ja. Also da sind die eigentlich schon relativ billig. Ja, ja. ja. Also, die hat Motor. da fliegen dann mehr bewegliche Teile als Ihres Auto. So, äh, ein bisschen was, noch jemand Fragen zu, zu dazu? Ähm, ein bisschen was gibt es dann natürlich auch wieder Neues, ja? ähm, Elektronik. Das hier, also es wird immer mehr Elektronik eingebaut in die modernen Instrumente. Es ne? ist nicht nur Klavier, sondern man hat heutzutage auch andere Ansprüche. Zum Beispiel Wohnsituation ist ein bisschen angespannt. Ja? Hier hat nicht jeder sein eigenes Häuschen auf dem Land. Und da kann man dann auch mit Kopfhörer spielen. Ich ist jetzt hier unten drunter. Das sind solche Sensoren oder solche kleinen Hebelchen in dem Fall. Wenn die Taste gedrückt wird, registriert es das. Und man kann dann über einen Tongenerator und über einen Kopfhörer spielen. In der Mechanik da drin, ne, sieht man jetzt nicht, ist dann eine Leiste, die man umklappen kann, sodass die Hämmer kurz, naja, bevor sie die Seite berühren, gegen diese Le Le Leiste kommen. Und dadurch wird die Seite nicht angeregt und es kommt kein tatsächlicher Ton. Man hört mal nur so ein leises Pock-Pock und der Ton kommt über Kopfhörer. Ist aber ein elektronischer Ton. Also, das ist kein, kein Vergleich zum echten Klavier, es ist eine Einschränkung. Aber bei manchen äh, ja, Situationen. Es, wird es dankbar angenommen, dass man einfach überhaupt spielen kann. das Spielgefühl ist dann trotzdem wie beim realen Spielen? Man bewegt die tatsächliche Mechanik mit. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu einem reinen E-Piano. Ja. Ne? Ähm, hat aber, also für, die, für gute Pianisten, die merken das dann, dass da eine Stummschaltung drin ist, weil man in der Regulierung minimal was ändern muss. Äh, für jemanden, der nicht so gut spielt, fällt es nicht auf. Aber für einen Pianisten ist das da nichts. Ne? Also dann... Also, also zumindest ich merke es, also wahrscheinlich, ähm, viele merken es nicht. Würde der Pianist auch merken, also wenn es sozusagen abgestellt ist, also der die Seite richtig anschlägt, aber das nur mit eingebaut ist, den Unterschied würde er denn auch schon merken? Irgendwie? Ähm, ja, jein, wenig. Also äh, was, was er merken würde, ist bei den man muss sagen, bei den meisten Instrumenten. Es gibt mittlerweile bei Yamaha zum Beispiel, die haben ein System, das funktioniert da ja ganz gut. Ich will den anderen Herstellern nicht unrecht tun, die haben vielleicht auch irgendwas, was ich vielleicht noch nicht weiß. Aber äh, bei den Klavieren üblicherweise ist es so, dass die Regulierung ein bisschen verändert werden muss, damit das reibungslos funktioniert mit dieser zusätzlichen eingebauten Leiste. Und diese Regulierungsänderung ist auch dabei, wenn man das akustisch spielt. Ja? Also das merkt man dann immer, dass das Klavier nicht optimal eingestellt ist. Und äh, ja gut, wenn man ganz, ganz feines Fingerspitzengefühl hat, merkt man vielleicht, dass man da unten äh, diese Hebelchen mitbewegen muss. Ja, die machen nicht wirklich viel aus, aber es gibt Leute, die behaupten, die merken das. <lacht> es gibt auch berührungsfreie. Ne? Also dass ihr, dann, äh, dass ihr dann einfach durch Lichtschranke gemacht. Ja, und, und, und nicht nur die Stummschaltung, sondern es gibt dann auch Selbstspieler zum Beispiel, ne, die dann einfach elektromagnetisch die Tasten bewegen ähm, und die können dann äh, ja, da kann man dann halt irgendwelche CDs einlegen und dann spielt einem das Klavier selber was vor. Ne, so in echt, mit echtem Klavierklang und so. Dann, klar, Aufnahme, wenn man seine eigene Sachen aufnimmt und wiedergibt. Wenn man, also es gibt Instrumente, die kann man mittlerweile mit dem Internet verbinden. Da kann man dann vierhändig mit einem Pianisten spielen, der gerade in New York sitzt oder in Shanghai oder so. Also alles, was irgendwie technisch möglich ist, versucht man da einzubauen. Ich muss dazu sagen, der Olli lacht, lacht mich immer noch ein bisschen aus, da, was die Klavierbauer... Es gibt Technik, die, halt, die muss erst noch umgesetzt werden ins Klavier. Ne? Aber äh, man geht wirklich diesen Weg, also vor allem Yamaha ist da wirklich Marktführer, was das angeht, die machen schon richtig geile Sachen. Man muss dazu sagen, es ist, äh, ersetzt das Klavier nicht oder so, es ergänzt dieses Klavier dann um zusätzliche Features. So, das gibt's auch hier. Das wäre ein audio system von Schimmel, ein deutscher Hersteller. Ähm, diese, der Resonanzboden, zu dem wir nachher dann auch noch kommen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Lautsprechermembran, damit wir die Schwingung der Seite dann auch hören können von der Lautstärke. Und wir haben dann ein Autoportesystem eingebaut. Man kann zum Beispiel, also man kann eine Audioaufnahme auf dem Klavier abspielen. Also man benutzt das Klavier als Lautsprecher. Und dieser Resonanzboden hat verdammt gute Qualitäten. Also das kann sich mit, den, mit wirklich guten Lautsprechern messen. Ich habe es noch nicht wirklich live gehört, ich weiß es nur von Erzählungen, aber ja, da ist natürlich auch ähm, reichlich Verkabelung drin. Das ist auch so ein Selbstspieler, der dann halt mh, die, die Tasten selbst bewegt. Der also, ähm, man kann es entweder einschalten, dass er die Tasten bewegt und die Seiten noch anschlägt, oder man kann Musik drüber hören über einen Audioeingang. Oder beides gleichzeitig. Ah. Also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man da entsprechende Daten hat, kann das Klavier, den Klavierpart selber spielen und das Orchester oder der Sänger oder was auch immer da kommt, äh, wird dann über den, gleichzeitig über den gleichen Resonanzboden wiedergegeben. Das ist cool. Also die akustischen Eigenschaften von einem Resonanzboden sind schon wirklich erstaunlich. Ja. Äh, damit schließe ich so den Geschichtsteil ab. Noch jemand fragen? Das war jetzt nur mal ein kurzer Durchmarsch. <lacht> ähm, hier. Als nächstes, ja so kurz was ich mache, Voraussetzungen braucht man nicht viel, um Klavierbauer zu werden. Der Hauptschulabschluss reicht eigentlich, man muss noch nicht mal Klavier spielen können, also ihr würdet euch wundern, wie viele Klavierbauer eben nicht Klavier spielen können. Ähm, ansonsten ist es ein ganz normales, Hand, ganz normaler Handwerksberuf. Ich freue mich. Ich habe die Zukunft voraus. Ja, ja, er hat Hauptschule. Ehrlich, er wird Klavierbauer. Ja, ja da reden wir drüber. Ja. <lacht> Duales System, ja, ganz normal dreieinhalb Jahre. Wenn man sich gut anstellt, kann man es auf drei Jahre verkürzen. Und äh, ja, Besonderheit ist da vielleicht, dass es wirklich nur eine Schule in Deutschland gibt, wo man das lernen kann. Das ist in Ludwigsburg, die Oskar-Walker-Schule. Und da muss man dann entsprechend halt zum Blockunterricht hin. Ne? Also zweimal im Jahr für sechs bis acht Wochen quartiert man sich dann da ein und schöne ne? Und wenn man dann fertig ist, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Also sowohl in der Ausbildung als auch in der Arbeit hinterher kann man entweder in der Produktion sein, sprich... In den, in den Klavierfabriken oder eben im, im Reparatur- oder Servicebereich. Ähm, die Produktion, also muss muss sagen, die Klavier, die werden jetzt heutzutage nicht mehr in so einer kleinen Werkstatt irgendwie ne, von Hand gehobelt und so, wie man sich das vorstellt, wie das vielleicht so Geigenbauer machen, sondern das ist ein wirklich ein Industrieprodukt, ja, das ist ein Kind der Industrialisierung. Da wird in den Fabriken gearbeitet und da gibt es dann, ja, da spezialisiert man sich normalerweise dann auf eine Sache, also das heißt irgendwie so die Endabnahme oder nur Stimmen intonieren oder auch die Leitung zum Beispiel in den Fabriken arbeiten nicht so viele Klavierbauer das sind so also vieles Angelernte oder Schreiner oder so oder Hausfrauen die halt fünf Mechaniken am Tag setzen oder ich weiß nicht wie viele die da schaffen. also das sind, müssen nicht unbedingt fertig ausgebildete Klavierbauer sein was ist der Unterschied zwischen Stimmen und Intonieren beim Stimmen ähm, spanne ich die Seite, dass er die richtige Tonhöhe hat und beim Intonieren mache ich den Hammerkopf so elastisch, wie ich es haben möchte, um die Klangfarbe zu verändern, also, ob der Ton jetzt hart oder weicher kommt. Ah. Klar? Okay. Äh, genau, ich selber arbeite jetzt im Reparatur- und Servicebereich, also da ist, ähm, da viel den Außendienst, also bei den Leuten zu Hause. Die Instrumente müssen regelmäßig gepflegt werden und Reparaturen, Stimmen intonieren natürlich, wie gesagt. Äh, Konzertbetreuung zum Beispiel, also die Pianisten, die kriegen nicht nur was hingestellt, sondern die kriegen auch ihre Wünsche erfüllt am Flügel, wie sie ihn gerne hätten. Äh, Beratung, Verkauf, also im Prinzip alles, was nach der Fabrik kommt und das ist halt sehr vielfältig und reichlich und ich bin ganz froh, dass ich nicht in der Produktion bin, sondern im Service ein sehr vielfältiger, vielfältiger Job. So, jetzt wird es interessant der Rastenbau. Ähm, ich mache das so in der Reihenfolge, wie so ein, so ein Instrument tatsächlich gebaut wird. Also das ist die Rasse des Grundgerüsts. Da haben wir hier die Rastenbalken ne? oder die Rastenspreizen. Die sind tatsächlich auch oft so, es gibt verschiedene Modelle, in dem Fall so aufgefächert, wie auch die Seiten laufen. Ne? So ein bisschen, äh, die sollen auch die Stabilität geben, die Statik. Ähm, dann die innere und äußere Zarge, das ist die innere. Und das schwarze Außen ist die äußere Tage. Die sind, also diese Differenz hier, das ist nur, damit man das so wie eine Explosionszeichnung besser sieht. Also die sind schon direkt aufeinander. Und hier vorne, das ist dann der Klaviaturboden. Da kommt dann nachher die Mechanik drauf und die Tasten. Die werden bei einem Flügel wie so eine Schublade im Prinzip reingeschoben. Die kann man dann komplett entfernen. Und hier das Außenrum. Was in, auf der äh, inneren Zarge drauf liegt, ist das Bodenlager. Da wird dann der Resonanzboden draufgeleimt. Nimmt man da eine bestimmte Holzart oder gibt's, hat man sich über die Jahre irgendwie auch die... Also meistens ist das Fichte. Mhm. Ähm, es wird also sicherlich auch anderes probiert. Ich meine, meistens ist es Fichte. Die haben, also, sehr, also wird sehr viel ver verarbeitet in Klavierbau, weil sie einfach statische und akustische Eigenschaften haben, wie wir so uns vorstellen. Und außenrum ähm, ist es dann meistens, also diese Form hier, äh, das ist äh, meistens verschiedene Furnierlagen, die dann aufeinander geleimt werden und dann in so eine Riesenpresse in dieser Form reingeschoben werden, damit sie dann eben diese, gebunden, diese gebundene Form haben. Hm? Auch für diese äh, haben wir dann? Welchen? Der also ich, ich wollte Ihnen noch fragen auf diese Rundungen so wie man die so ja. gestalten kann dass es auch nicht zurückfedert oder so ja unter Umständen ist es sogar gewünscht dass es zurückfedert also dass das Ganze unter Spannung stellt und so weiter. also das sind aber so ein bisschen die Geheimnisse der einzelnen Hersteller da, das sind so Themen, wo sich die Klavierbauer dann nacht, nächtelang heiß diskutieren können. Mhm. Ja. Aber das sind ja jetzt schon so, quasi 15 cm dick ist die innere. Äh, die, innere? Ah. die innere ist nicht, ähm, doch die innere, ich weiß gar nicht, ich glaube die sind auch aus, ähm, aus Furnierlagen gemacht. Mhm. Du kannst so viel drauf machen, wie du willst. Hm? Oh, dann kann ich die Biegung auch messen. Dann kriegt man diese Biegung eben hin. Wenn es aus Massivholz gemacht wäre, müsste es geschiftet werden, also ne, angeschrägt und mehrere Stücke aneinander. Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wie die das. verschiedene Hersteller haben da verschiedene Methoden. So, jetzt kommen wir zum Resonanzboden. Das ist natürlich so das Herzstück des Ganzen, die Membran. Die Funktion ist klar, also die Klangverstärkung, wenn man eine Seite alleine anschlagen würde dann wäre die nicht so laut. Also die würde man nicht von hier, besagt darf hören, sondern man braucht wirklich eine Verstärkung. Und dadurch, das macht eben der Resonanzboden. Material ist hier Bergfichte. Das ist sehr wichtig, dass es eine sehr langsam wachsende Fichte ist, mit sehr eng liegenden Jahresringen, damit einfach diese Membran eine homogene, möglichst homogene Struktur hat. Genau. Äh, außerdem hat diese, dieser Resonanzboden eine Wölbung. Also so eine Kugelwölbung. Ähm, muss ich das, ja, das sieht, man, das sieht man hier ein bisschen schlecht. In der Mitte ist er einfach ein bisschen höher und zu den Rändern fällt er halt ab. Ähm, das, ist, äh, das ist einfach, damit der Resonanzboden unter Spannung steht. Ne? Da habe ich jetzt gleich auch noch ein Beispiel dazu, warum. Ähm, außen ist der Resonanzboden etwas dünner, also hier bei dem Beispiel 5 mm, in der Mitte hat er 8 mm Stärke, damit er außen an der Aufhängung dann auch möglichst flexibel ist und schön flexibel schwingen kann. Ringsum eingeleimt, komplett, dass er halt ne, nirgends abhauen kann, sondern es ist ein geschlossenes System. Und die Seiten laufen quasi über diese Wölbung drüber, über Stege, das sehen wir gleich noch, und drücken dann von oben auf diesen Resonanzboden drauf. Und dadurch, dass dieser Resonanzboden erstmal diese Wölbung hat und dann von oben noch den Druck von den Seiten bekommt, hat er dann eine ganz bestimmte innere Spannung, die dann den, äh, den guten Klang geben. Also das kann man hier, das ist so ein schönes Vorführmodell. Wenn ich diese Stimmgabel anschlage, dann kann ich jetzt hier, wenn ich rechts und links gegendrücke, den, den Resonanzboden hier spannen. Und bei einem ganz bestimmten Punkt, wenn er hinhört, dann hört man dann richtig, wie der Klang einfach aufgeht. Ne? Wo er dann besonders schön klingt. Können wir mal hören? Ne? Ungefähr hier. Ne? Wenn ich jetzt weniger mache, ist... So, jetzt wenig. Da kommt er. Und wenn ich zu viel Spannung draufgebe, ist er auch wieder weg. Ne? Also diesen Punkt zu erwischen, den versucht man dann beim Klavierbau. Sehr ja minimal. Also wenn ich jetzt hier Ja. Das ist kein großer Bereich, oder? Ähm, nee. Kein... <lacht> nee. ich wundere mich gerade ja. über, äh, über das Fläche, äh, wie man das dann hinkriegt, dass das genau so gespannt ist, äh, dass es das passt, weil wird ja eingeleit hast äh, du gesagt. Ja. Nicht ja, ist... jedes, jedes Instrument ist optimal. Manche klingen besser als andere, weil sie besser gemacht sind. Aber äh, so gute Hersteller müssen da wirklich viel Arbeit reinstecken und viel Forschung und so, dass dann die Konstruktion. Gesamtkonstruktion so ist, dass der Klang sich dann auch optimal ausbreiten kann. Aber das ist so das Grundprinzip des Ganzen. Ne? Wenn also Holz unter Spannung steht, dann, dann ab einem, einem gewissen Punkt, bei einer gewissen Spannung, klingt er einfach optimal ähm, und alles, was drüber hinausgeht oder so drunter, ist dann eher nachteilig. Hier sehen wir mal einen echten Resonanzboden von oben und von unten. Das ist, wenn man von unten rauf gucken würde auf den Flügel, den Resonanzboden, der ist unten beriebt. Da sind auch solche ähm, Leisten drauf, auch Fichteleisten, und zwar 90-Grad-Winkel zum Faserverlauf damit der Resonanzboden in dieser Richtung verstärkt, verstärkt, äh, versteift ist. Also der Boden würde sonst in dieser Richtung brechen, weil es in Richtung Faserverlauf einfach nicht stabil genug ist. Ähm, und äh, gegen, also quer zur Faser wird dann eben diese Rippe drauf gemacht, damit es äh, insgesamt stabil wird. Und außen sind die Rippen dann abgestochen. Also die werden dann wirklich, ist es ist eigentlich mal Zeit, dass ich das Modell raushole, ähm, kann man sich nämlich hier so echt in Natur mal angucken. Ich, ich habe zwei davon, ich gebe euch einfach mal rum. Da kann man so schön nachvollziehen, was ich euch erzähle, die einzelnen Teile. da. Vorsicht mit dem Türchen hinten. Da ist eine Rippe auf den einen, Da müsst das das Türchen aufmachen. Und die Rippen sind dann abgestochen zum Rand hin, damit das natürlich den, äh, den Boden nicht versteift. Jetzt haben wir es extra so schön dünn gemacht am Rand und dann muss die Rippe natürlich dann auch entsprechend flexibel sein an der Stelle. An der äh, Oberseite hier, das ist ganz wichtig, das sind die Stege. Das seht ihr an dem Modell auch vorne drauf. Das ist ungefähr 30 mm hoch. Ähm, eine Holzleiste auf der dann die Seiten aufliegen. Der Steg ist ein bisschen höher als die Seitenebene, wenn man die Seite einfach so drüber spannen würde. Und dadurch gibt es eben von, von oben diesen Druck auf den Resonanzboden, den die Seite macht. Ist der jetzt nur durch den Druck hier aufgepresst? oder wird Nein, der Steg ist schon richtig aufgeleimt. Ja. Also an allen Verbindungsflächen hier ist es dann? Ja. Also in dem Fall haben wir eine Brücke hier drauf, aber das ähm, kann ich euch nachher noch erklären. Noch ne? Fragen zum, zum Resonanzboden oder wie der funktioniert? Also der Steg ist bestiftet, die Seiten, die drüber laufen, die laufen an so Metallstiften vorbei, damit die Seiten an der Stelle bleiben, wo sie sollen. Und ein bisschen höher ist der Steg, damit eben der Druck auf den Resonanzboden passiert. Also als nächstes, ganz wichtig, die Gussplatte. Davon hatten wir es vorhin schon kurz. Die ist dafür da, dass halt diese enormen Seitenzugkräfte aufgenommen werden. Das ist also bei einem modernen Flügel, einem modernen Klavier irgendwas, ungefähr 170 kN. Ja, also das ist schon enorm. Ähm das Material ist Graffitguss. Ganz wichtig ist, dass es wirklich aus einem Guss gemacht wird. Also da ist keine Schweißnähte und nichts verschraubt und so, sondern wirklich aus einem Guss gefertigt, äh, damit es halt keine Bruchstellen gibt, keine Sollbruchstellen gibt. Die Dimensionierung von so einer Platte ist, äh, ist essentiell bei so einem Instrument. Ja, wenn sie bricht, dann ist halt kaputt. <lacht> da ist auch so ein Instrument dann nicht mehr zu retten. Ja. Nicht wirklich großartig. Also so mit Flickerei und sowas, da gibt's, kann man zwar ein bisschen was machen, aber macht nicht viel sinn ähm, die seiten äh, sind äh, angehängt an diese Brustplatte, da sind hinten stifte drauf da sind ösen an den seiten hinten oder wird so drum geschlungen auf diese stifte aufgehängt und auf der anderen seite hängen die seiten im, äh, auf dem wirbel hier im wirbelfeld ne, das seht ihr auf dem modell auch schön <lacht> Das ist im Prinzip auch nicht anders als bei einer Gitarre oder einer Geige. Das wird über einen Wirbel drum gewickelt und der Wirbel steckt dann im, also nicht in der Gussplatte selber, sondern im Stimmstock, was unter der Gussplatte ist. Das sehen wir aber nachher nochmal bei so einer Explosionszeichnung, sieht man es nochmal genauer. Auch wichtig zum Beispiel, jetzt mal wenn wir ein bisschen in die Physik gehen, ähm, hier der Diskantbereich oben, der braucht sehr viel Masse. Da wird also die Gussplatte wirklich massiv mit viel, viel Masse gefertigt, weil die hohen Töne ja eine sehr hohe Frequenz haben. Das heißt, die Energie, die ich da mit, kann, mit einem relativ kleinen Hammer auf diese Seiten draufgebe, die äh, verpufft relativ schnell. Weil sie einfach sehr viel Energie verbraucht durch die hohe Frequenz. Und äh, die Gussplatte muss da so stabil sein und so massiv, dass sie möglichst wenig von dieser Schwingung der Seite übernimmt, so, ja, also Trägheit der Masse und so. Und wenn dann, dann, dass die Energie in der klingenden Länge der Seite bleibt und immer in der Gussplatte hin und her geworfen wird, sozusagen. Ne? Dass da wenig Energie verloren geht. Deswegen ist es da sehr schwer und dick und massiv gebaut, obwohl es, sagen wir mal, der kürzere Teil vom Flügel ist, ist der oft schwerer als die andere Seite. <lacht> <Das ist nicht. lacht> ich kann man nicht brauchen. <lacht> So, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen einen Überblick. Im äh, Prinzip habt ihr sowas ähnliches gerade in der Hand. Ne? Also erstmal hier unten da kommen natürlich noch die Füße drunter und die Pedale. Das sind die, die Rastenbalken und die Zage außen. Dann kommt der Resonanzboden drauf. Der wird also wirklich flächig außenrum aufgeleimt. Das ist der Stimmstock. Hier werden die äh, Wirbel eingeschlagen. Ähm, der Wirbel hat einen gewissen Durchmesser und die Bohrung für den Wirbel wird aber um einige Zehntel enger gebohrt, dass man halt wirklich mit Gewalt diese Wirbel reinschlägt. Dadurch sitzen die halt richtig fest im Holz und können diese hohen Spannungen dann auch halten. Bei alten Klavieren kommt es vor, dass das Loch ausleiert und dann kann man es nicht mehr stimmen, weil einfach die Spannung nicht mehr hält. Das ist auch so ein übliches Problem in der Reparatur. Und dann kommt die oben drauf. In der Gutzplatte sind die Löcher schon vorgebohrt, wo dann die Wirbel nachher sitzen. Und da wird dann durch diese vorgebohrten Löcher in den Stimmstock eingebohrt und dann die Seite reingemacht. Aber das stimmt das dann, dass die Zugspannung der Seite, dass sich da der Wirbel eben auf dem, auf dem Gustrahmen abstützt, um die aufzunehmen? Und ähm, das Holz drunter sozusagen in Reibung und Klemmung bis dass er sich nicht wieder aufdreht? Ja. Ja, auch. Also man hat früher solche Fensterplatten gehabt. Da war einfach das Wirbelfeld freigelassen. Da war kein Guss drüber. Heutzutage hat man meistens Vollpanzerplatten. Da ist dann wirklich über dem kompletten Wirbelfeld Guss und nur halt Löcher in den Guss gebohrt, da wo die Wirbel dann sitzen. Das ist natürlich dann stabiler. Oft ist dann auch das, äh, der Gussrahmen gedübelt. Das heißt, da wird dann, also der, die Bohrung im Guss ist größer, als man sie bräuchte, ne? damit also der Wirbel nicht am Guss hängen bleibt. Und da wird dann in diese Bohrung noch ein Holzdübel eingesetzt, damit der Wirbel auch wirklich Halt hat bis auf die Oberkante Busplatte. Mhm. Es gibt auch Hersteller, die machen das absichtlich nicht. Das würde jetzt aber wirklich den Raum sprengen. Noch Fragen? Das gleiche habe ich jetzt hier nochmal, das ist so eine Explosionszeichnung quasi von so einem Schnitt durch den Klavier. Ähm, Klavier und Flügel sind vom Prinzip her genau das gleiche. Ja, also hier hinten, ja. hier haben wir den, den Rasten, dann der Resonanzboden, dann hier ist der Stimmstock, wo dann die Wirbel drin sitzen, da drauf die Gussplatte und dann kommen die Seiten drauf. Bei dem Klavier schlägt dann der Hammer von vorne gegen die Seite. Bei einem Flügel schlägt dann der Hammer von unten gegen die Seite. Ne? Ja. da liegt der Hammer und schlägt dann von unten gegen die Seite. Das ist auch mal ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Klavier und Flügel. Gibt es da irgendwelche klanglichen Unterschiede oder warum braucht man Klavier und Flügel unterschiedlich? Also ursprünglich, äh, also das Cembalo sah ja auch eher aus wie ein Flügel. Und äh, der Flügel ist dann schon das bessere Klavier, sagen wir mal. Es ist so klanglich, äh, also auch von der Form optimal. Also diese Flügelform kommt ja auch nicht von ungefähr, äh, sondern eben ist, es kommt von den verschiedenen Seitenlängen, die man braucht. Das sehen wir gleich in der Mensur. Und der, das Klavier ist dann äh, aus, einem, aus Platzmangel entstanden quasi. Ne? Es gab dann auch früher schon so diese Tafelklaviere, die waren dann halt wirklich... Ja, so, so, ein, so ein rechteckiger Flügel, sagen wir mal, ein kleingestutzter. Und äh, wir haben heutzutage dann solche Klaviere hier, die dann aufrecht stehen ähm, an der Wand, damit es nicht so viel Stellfläche braucht. Also so, be zu bevorzugen wäre ein Flügel, von der Mechanik her, von der Technik, von den Klangeigenschaften. Ein Flügel, äh, ein Klavier ist dann halt mehr so das Hausinstrument oder wie auch immer. Es gibt auch welche mit Mechanik, die du an der Wand befestigen, dann kannst du den Flügel so hochklappen, wenn du nicht brauchst. Also nicht an der Wand, aber an Wänden kann man das befestigen. Ja, ja. Also ich freue mich hier über Anregungen von, von Nerds, ne, was man mit so einem Klavier noch anstellen kann. Ne. Das ist, da ist sicher noch einiges äh, Lustige machbar. So, jetzt kommen wir zur Mensur. Das ist jetzt die Seitenanlage. Ich habe jetzt von dem Flügel keine Mensurbilder gefunden, ich habe jetzt eins von dem Klavier. Ähm, hier oben sind die hohen Töne. Ne? Also die Hämmer schlagen in einer Linie an, die Mechanik ist so in einer Linie angeordnet, und zwar ungefähr hier. Ne? So einmal quer rüber. Also da, so ungefähr da, wo diese, diese Linie hier. Ne? das ist so die Stimmstockunterkante, ungefähr da schlägt der Hammer auf die Seite, weil das das beste Klangergebnis gibt. Und die Seiten werden, also bei einer Konstruktion am Klavier wird im Prinzip erstmal so die Anschlagslinie gezeichnet und dann außenrum die Seiten, dass die Anschlagslinie an der Stelle ist an der Seite, wie man da, wo es am besten klingt. Und das, daraus ergibt sich dann diese Mensur kurze Seiten hier oben, im Diskant hat die höchste Seite nur so 5 cm ungefähr und nach unten hin im Bass, wie gesagt, hier das sind die, die Mittellage Seiten die gehen dann schräg nach links runter und die Bassseiten gehen dann schräg nach rechts runter und sind dann kreuzseitig bespannt. Das ist so das, was heutzutage der Stand der Dinge ist. Wie gesagt, ist der ähm, ist, äh, die Mittellage und der Diskant dann dreikörig, also das sind immer drei Seiten, die dicht nebeneinander liegen und ein Hammer schlägt dann alle drei Seiten an, damit die entsprechende Lautstärke auch kommt, die wir wollen. Im Bass sind es dann nur zweiseitig, also hier, wo es ein bisschen dunkler ist und da, wo es ein bisschen heller ist, da ist dann nur noch eine Seite im Bass. Die sind aber besonders dick umsponnen, also die Bassseiten sind, haben einen Stahlkern und sind dann mit Kupfer umsponnen. Je mehr Masse so eine Seite hat, desto tiefer klingt sie. Daraus erklärt sich zum Beispiel auch, warum ein großer Konzertflügel besser klingt als so ein kleines Klavier. Weil die Saiten länger sind, die müssen, um diesen, den gleichen tiefen Ton zu erzeugen, weniger dick umsponnen werden. Und dadurch ist die, die äh, Seite äh, flexibler und schwingungsfähiger. Ne? Und bei so einem kleinen Klavier muss man so richtig viel Kupfer draufpacken, damit er überhaupt den tiefen Ton erzeugen kann. Ähm, und es und ist halt steif. Ne? Die drei Seiten, werden die exakt gleich gestimmt die werden oder exakt gleich gestimmt. die auch so ein bisschen, um für den Klang voller zu machen oder so? Ja, also sagen wir mal, für die 0 auf 15 Kunden zu Hause stimme ich sie gleich. Ja, okay. Wenn der Konzert jetzt ja andere Wünsche hat, werden die natürlich erfüllt. Also man kann, man kann viel machen mit Stimmung. Ähm, ob jetzt ein Klavier gedeckter klingt oder ein bisschen offener, strahlender und das ist immer abhängig davon, ähm, ob, also, ne, ob so ein bisschen Schwebung drin sein soll, ja, ob so ein bisschen lebendiger klingen soll oder mehr so glatt gebügelt. Das ist erstmal Geschmack des Künstlers, ähm, aber auch zum Beispiel abhängig von, dem, von der Musik, die man in der entsprechenden Epoche spielt. Ja. Also für Barockmusik würde man eine andere Stimmung verwenden möglicherweise als für Rachmaninow oder ja, für modernere Musik. Variiert man da auch die Materialien, also dass sich diese drei Seiten, die für eine Taste zuständig sind, aus unterschiedlichen Materialien machen? Ja. Also wir haben einen, einen speziellen Stahldraht, einen polierten Stahldraht, der ähm, sehr äh, ja, dauerschwingfähig ist. Also man muss auch so die Beseitung an einem Klavier normalerweise im Laufe eines Lebens nicht tauschen und, äh, und die haben dann auch ähm, ja, auf, auf, Dauer die, auf, die, auf Dauer diese Spannung auch halten. Hm. Also wenn man neue Seiten drauf macht an einem Klavier oder an einem Flügel, dann dehnen sie sich die ersten Jahre immer noch ein bisschen. Ähm, ja, weil das, das leiert dann noch, wie, wie bei anderen Instrumenten auch, das leiert dann noch ein bisschen aus. Und irgendwann ist der Punkt dann erreicht, wo eigentlich keine Dehnung mehr stattfindet. Und dann verstimmt sich dann so ein Instrument nur noch durch, oder was heißt nur noch, hauptsächlich durch ähm, äh, Klimaschwankungen, ne? durch feuchte Schwankungen. Kann man bei der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, wenn, die, wenn, jetzt, wenn man sich das so vorstellt, diese Kuppel an Resonanzboden und darüber liegt die Seite und die, die drückt diesen Resonanzboden runter, wie, wie so eine Brücke. Ne? Und dann kommt dann die Feuchtigkeit, macht Buhu und dann quillt dieser Resonanzboden auf. Und da er ja Rings vom Test eingeleimt ist, kann der Resonanzboden nirgends hin, außer nach oben. Also steigt der Resonanzboden nach oben, die Seite kriegt auf einmal mehr Spannung, ja? auf einmal drückt da einer gegen die Seite und der Ton wird höher. Umgekehrt, wenn es trocken ist, ja, fällt dieser Resonanzboden, also diese Wölbung ein bisschen in sich zusammen, äh, Spannung wieder weg von den Seiten und dann klingt der Ton wieder tiefer. Und wenn das immer nur so gleichmäßig passieren würde, wäre es toll, dann bräuchte ich nicht mehr Stimmen, aber das wird dann immer total durcheinander und deswegen muss man das da stimmen. In unseren das heißt, Temperatur würde dann gar nicht so viel ausmachen, weil äh, Doch, weil Temperatur und Feuchtigkeit schon zusammenhängen. Wichtig ist die relative ja, Luftfeuchtigkeit. Ne? Wenn man jetzt ich da, also ich hätte jetzt mal auch vermutet, dass vielleicht einfach die, die Seiten sich ja ausdehnen, wenn sie wärmer sind. Das auch, aber natürlich. Äh, Können wir natürlich auch vorstellen, dass ja alle gleichmäßig davon betroffen sind, sodass dann zwar insgesamt das, glaube ich, vielleicht etwas aber ja. sich nicht untereinander versteht. Ähm, also die Stimmung, also dass halt wirklich diese drei Seiten zum Beispiel ne, exakt die gleiche Tonhöhe haben, ähm, ist wirklich, das ist ein Punkt. Da haben wir keine Toleranz. Und wenn sich dann nur ein bisschen was ändert und die Seiten liegen jetzt äh, ein bisschen nebeneinander und ne, sind ja nicht die eine und dieselbe Seite, dann reicht halt wirklich ein bisschen Unterschied zwischen den Seiten. Äh, das ist schon eiert. Steht so ein Konzertflügel dann in der Klimahalle vom Konzert? Oder wird es schon wär's. Ja, keine Ahnung, könnte sein. Ne? Oder wird es kurz vorher dann nochmal... Also für Konzerte, wie gesagt, Profikonzerte, äh, werden die Flügel am Tag des Konzerts normalerweise gestimmt. Äh, oft dann einmal vor der Probe, wenn, na, dann ne, spielt der Pianist dann nochmal einen Flügel und hat dann noch Wünsche und dann wird es dann nach der Probe nochmal gestimmt, äh, eventuelle Wünsche erfüllt und, äh, ja, und oft muss, muss ich dann da bleiben während dem Konzert, ja, äh, mindestens bis zur Pause, weil es kann ja sein. Dass durch die Leute, die dann reinkommen, auf einmal die Luftfeuchtigkeit steigt ja, in einem Konzertsaal und dann ist wieder irgendwas und dann muss ich in der Pause nochmal nachstimmen gehen schnell. eine halbe Stunde Zeit, noch ein bisschen, ein bisschen zu fummeln. Also, das ist dann wirklich dann die Profis, wo es dann perfekt sein muss. Für den normalen Menschen zu Hause bin ich froh, wenn sie es einmal linear stimmen lassen. So, damit wir noch ein bisschen mit der Physik weitermachen. Ja. Hat man das eigentlich jetzt? gehört, also nicht geschult, sag ich mal, dass diesen Unterschied schon? Ob es bestimmt ist oder nicht? Nee, ähm, diesen Unterschied, wenn es schon bestimmt ist, aber dann doch wieder der, der das spielt, sagt nee, es passt nicht, Aha. diese Differenz hört man die schon? Sag jetzt mal, würde ich das hört, ich habe keinen Gehör dafür. Achso, ähm, wenn ach so, es schon ein bisschen auseinander geht, ja. ob man das dann, ob sich, also du meinst, ob man ein Konzert ja? wirklich, ob man das wirklich braucht, ja? Oder? Nee, Jetzt mal sagt wirklich jemand, der nicht unbedingt so wirklich die Erfahrung hat, das dann merkt, diesen kleinen Unterschied. Der dann schon wieder es, sagt, gibt, die es gibt wenige Pianisten, die das wirklich merken, ja. Aber, äh, ich mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber ich habe so den Eindruck, dass, ähm, wenn ich das nicht merke, das auch sonst keiner dran merkt. Das ist, also als Klavierstimme hat man, beschäftigt man sich von morgens bis abends damit und das Gehör ist entsprechend geschult. Drei Jahre lang in der Ausbildung und, und dann nochmal, mittlerweile mache ich das zwölf Jahre und dann, also irgendwann merkt man dann schon immer besser, ob es noch passt oder auch nicht. Äh, Im normalen Hobbybereich, bei den Leuten zu Hause so, äh, da, da kommen dann regelmäßig diese Anrufe, das ist schon wirklich sprichwörtlich bei uns Klavierbauern, ja, das Klavier ist noch voll in Ordnung, es müsste halt mal gestimmt werden, dann, dann können wir gleich mal sagen, schmeißen das Weggeschrott. <lacht> <lacht> Kommt regelmäßig vor. Also wenn die Leute dann hören, dass es verstimmt ist, dann ist es wirklich furchtbar. <lacht> Aber wie gesagt, das gilt nicht für Profi-Pianisten oder für jemanden, der schon lange spielt. Und das kann man echt nicht verallgemeinern. Nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich im Konzert perfekt haben und die Zahlen dafür. Und wir machen das natürlich perfekt. So, ein bisschen Physik, Alles nicht so schlimm. Äh, das ist jetzt die Frequenzberechnung, wie man jetzt zu so einer Mensur kommt, zu diesem Bild. Ne? Also kurze Seiten im Diskant und den Bass brauchen sie länger. Und irgendwie kann man die dann auch nicht mehr ewig lang machen, weil sie sonst nicht mehr richtig schwingen. Also muss dann Kupfer drauf. Line F, das ist die Frequenz. L ist die Länge der Seite, hier unten, L ist die Länge der Seite, die klingende Länge, ja, also da wo sie wirklich schwingt. D ist der Durchmesser der Seite, nicht so schlimm. Ähm, dann die äh, Dichte des Materials, also Stahlseite oder Stahl mit Kupfer, muss man da andere Werte einsetzen. Ähm, und hier oben das F äh, ist dann die Zugkraft, die diese Seite hat. Und das ist dann im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Wenn man die Länge der Seite zum Beispiel verkürzt, dann wird hier die Frequenz höher. Ja, also kürzere Seite gibt einen höheren Ton. Der Durchmesser der Seite ist das gleiche. Je dünner die Seite ist, desto höher ist die Frequenz. Bei der Zugkraft ist es andersrum. Ja? Je mehr Zugkraft wir haben, desto höher wird die Seite. Je weniger Zugkraft, desto tiefer wird die Seite. Ich denke, ihr kommt mit dieser Formel alle klar, oder? Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Gut. Ich wollte euch auch nicht überfordern. Achso, Moment, da können wir jetzt auch nochmal einen Blick drauf werfen, schematisch, wie das wirklich aussieht. Ne? Das ist jetzt ein Schnitt durch ein Klavier. Das unten ist der Rastenbalken, ne? Dann kommt hier wie immer schon wieder der Stimmstock. Das ist der Resonanzboden. Das ist diese Gussplatte. Hier sieht man dann, ne, wie, das ist die Bogen von der Gussplatte, ist etwas größer. Und dadurch wird dann der Wirbel in den Stimmstock reingetrieben. Die Seite wird hier aufgehängt an so einem Wirbel, läuft hier einmal unter einem Druckstab durch, dann über die Silie Und an der Stelle fängt die klingende Länge an. Also von hier bis hier. Das ist die Länge, die wir hier in die Formel einsetzen müssen, damit wir die Frequenz kriegen. Und die Seite muss natürlich, nachdem sie dann über den Steg gelaufen ist, hinten auch nochmal angehängt werden. Dafür haben wir dann in der Gussplatte solche Stifte, wie ihr sie eben auch im Modell seht. In dem Fall ist da kein Guss drauf, sondern halt Holz. Und da kann man dann die, die Seiten aufhängen. Yes. Aber warum brauche ich denn jetzt noch den Stimmstock? Also ich habe auf der anderen Seite ist das ja direkt im Rahmen verschraubt. Mhm. Also sind diese Nägel direkt im Rahmen? Richtig, weil ich die Seite drehen muss. Ich muss ja stimmen können. Die ja, okay, aber ähm, der Stimmstock gehört doch nicht zu dem Gussrahmen? Oder? Nein, der ist unterm Gussrahmen. Warum ist das nicht, ist das nicht im Gussrahmen? Oder? Also da könnte es ja auch irgendwie theoretisch die, die Stimmschraube drehen. Äh, Im Guss? Meinst du, man das, ja. das würde nicht genug halten? Okay. Das ist Graphitguss. der hat halt für uns den Vorteil, dass er wirklich Grafit drin hat. Ja, der ist einen relativ hohen Anteil in dem Fall. Das heißt, der ist gut sparenbar, man kann ihn bohren, man kann ihn schleifen und flexen und alles. Also für Bearbeitung ist gut, aber hat natürlich dann dieses Graphit halt auch schmierende Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Stimmstock hätte, sondern nur ein Loch im Guss und da jetzt den Wirbel reintreibe, der würde die, die Spannung, die ich brauche, für die Seite gar nicht halten. Und Holz ist halt wirklich ein sprödes, trockenes Material, ja, also da sitzt dann richtig fest drin ähm, und da, das hält, im Gegensatz zum Guss. Da ist halt kein, kein, kein schmierstoff oder was dabei. Ja, ansonsten ist so der Schnitt klar ungefähr, ne. Seht ihr, so kompliziert ist es gar nicht. So, jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt wird's ein bisschen komplex. <lacht> also ich muss auch sagen, ich kann euch jetzt so nicht erklären, wie eine Mechanik funktioniert. Das ist, ich habe ein Mechanikmodell mitgebracht, ja, das ist jetzt von einem Klavier. Ähm, da dürft ihr dann, wen es interessiert, hinterher noch hin und ich bin auch dabei und beantworte alle Fragen. Ähm, Grundsätzlich hat so eine Mechanik halt ja, eine Aufgabe, nämlich die Bewegung, die der Pianist auf die Taste macht, umzuwandeln in eine Bewegung vom Hammer, der dann den Ton erzeugt. Das heißt, hier, wenn man hier vorne auf die Taste drückt, muss eine senkrechte Bewegung von etwa 10 mm durch diese ganze Mechanikgeschichte durchgefriemelt werden in eine senkrechte Bewegung nach oben in die entgegengesetzte Richtung von ungefähr 48 mm. Außerdem soll nach einem Anschlag der Ton auch nur einmal klingen. Das heißt, der Hammer muss, nachdem er die Seite angeschlagen hat, wieder irgendwo aufgefangen und festgehalten werden, damit er nicht irgendwie unkontrolliert nochmal gegen die Seite kommt. Und... Der Hammer soll nach dem Anschlag, wenn man die Taste loslässt, möglichst schnell wieder spielbereit sein. Das heißt, die, die Startposition der Mechanik soll so schnell wie möglich wieder hergestellt sein, damit man dann auch solche Triller oder so Repetitionen halt ganz schnell machen kann. Und je besser die Mechanik ist, je genauer sie gearbeitet ist und je genauer sie eingestellt ist, desto besser funktioniert es. Bei großen Konzertflügeln haben wir dann eine Qualität, wo man dann halt wirklich auch für einen Profi-Pianisten das hinkriegt. Bei so einem kleinen Klavier, was wir jetzt hier, hier stehen haben, können wir davon träumen. Aber das ist so grundsätzlich die Funktion von einer Mechanik. So sieht es bei einem Flügel aus. Und da habe ich noch ein Bild von einer Klaviermechanik. Da steht, wie gesagt, die Seite hier senkrecht. Und da muss dann hier diese Zentimeterbewegung nach unten hier oben in 48 mm in diese Richtung umgewandelt werden. Teil der Mechanik ist auch die Dämpfung hier. Auf jeder Seite oder auch auf jeder Seitengruppe sitzt ein Füschel, ein Dämpfer äh, mit, mit solchen Füscheln. Also hier, ne, So was da. Tolla, kann man sehen. Wenn ich die Taste drücke, dann muss der Dämpfer auch abheben von der Seite, damit die Seite freigegeben wird und frei schwingen kann. Wenn ich die Seite, Taste wieder loslasse, will ich, dass der Ton wieder weg ist. Und dann muss auch der Dämpfer sofort wieder auf der Seite sitzen und möglichst schnell den Ton wieder wegdämpfen, also die Schwingung von der Seite rausdämpfen. Das ist auch ein Teil der Mechanik. Ja. Und, äh, es gibt ja jetzt bei Klavieren, so wie ich das mitbekommen habe, die, diese Pedale, mit denen man auch dafür sorgen kann, dass die Töne heilen. Damit dann diese genau. Da gibt es dann noch eine, ähm, eine Stange, die hier drin steckt. Die geht über das komplette, komplette Klavier durch, unter alle Dämpfer durch. Und an der einen Seite stößt, also greift das Pedal an und hebt die Stange so an, dass alle Dämpfer gleichzeitig rausgehoben werden. Das heißt, dann klingt dann auch nicht nur die eine Seite nach, die man gerade spielt, sondern es klingt, also die anderen Seiten, die dann komplett frei liegen, werden dann durch die Frequenz von der einen Seite oder von den Tönen, die man gerade spielt, zum Mitschwingen angeregt. Und das gibt dann noch mal ein ganz anderes Klangbild dazu noch. Ja. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen? <lacht> ich habe noch Zeit, ihr dürft nachher gerne noch selber kommen und damit rumspielen ne? Okay. Gut, also das war jetzt mal so grundsätzlicher Aufbau Es tut mir leid, weil Mechanik kriegen wir jetzt Also kann ich jetzt so, so verbal nicht wirklich erklären Das muss man wirklich sehen und selbst anfassen und probieren Aber das können wir gerne nachher noch hier machen ich habe außerdem auch ein Klavier mitgebracht. Das mache ich euch nachher noch auf. Das Gehäuse mal runter machen und dann kann man mal reingucken, wie so eine komplette Mechanik aussieht und selber mal Tasten drücken und spielen und gucken, wie das Ganze funktioniert. Okay. Wenn keiner mehr Fragen hat, sage ich Dankeschön.